Hallo zusammen, mein Name ist Loris. Ich mache meine Lehre als Anlageapparatenbauer hier bei der Franken. Ich zeige euch heute meinen Alltag und wieso es euch ein neue Traumjob wird sein. Meine Haupttätigkeiten sind Kundenaufträge fertigen. da haben wir verschiedene Fertigungsverfahren. Die meisten benutzten sind Schleifen, Stanzen und Schweißen. Als ich hier empfangen wurde und hier angefangen habe, habe ich mich sehr willkommen gefühlt. Ich bin ziemlich schnell aufgenommen. Auch mit den Leuten, die hier schon länger waren ziemlich schnell dabei war. Eine Person, die sich hier bewirbt, sollte ein gutes Vorstellungsvermögen haben, kreative Ideen und ein kleines handwerkliches Geschick. Aber der grösste Teil wird hier beigebracht. Mein persönliches Highlight bis jetzt war das Kennenlehrlager, weil man dort extrem viele neue Kontakte knüpfen und sich mit allen schon mal bekannt gemacht hat. Ich fühle mich ziemlich wohl in meinem Team. Die Stimmung ist sehr gut bei uns und wir sind immer füreinander da und helfen einander. Franke ist in verschiedenen Bereichen tätig. Einerseits in der Kaffeemaschine, der Kuchitechnik und der Luft- und Raumfahrttechnik. Das war mein Alltag hier als Anlageapparatenbauer bei der Franken. Und wenn ihr also eine kreative und abwechslungsreiche Lehre sucht, dann bewirbt euch heute noch hier bei den Franken. Bis bald!